Gibt es eine Anekdote aus eurer Studienzeit über eine Vorlesung oder eine Freizeitbeschäftigung? Ja, ich erinnere mich immer sehr gern zurück an, die, an den Ausflug in Richtung BBS-Felgenproduktion, wo wir erstmal die Produktion angeschaut haben, irgendwo im Schwarzwald, wenn ich jetzt nicht ganz falsch blick. Und danach waren wir noch in Alpiersbach, in der Alpiersbacher Brauerei und haben dort eine Brauereiführung gemacht, was natürlich dann am Ende sehr feucht, fröhlich und lustig geändert hat bis tief in die Nacht mit den Profs gemeinsam und den ganzen Studierenden, was wieder das Thema Zusammenhalt und das familiäre und das ja, sehr gemeinschaftliche Lernen gefördert hat. Ja, lustige lustig, Anekdoten sind meistens mit dem trinken oder feiern verbunden, so auch bei mir. Ich habe vorher schon ja, erwähnt, dass meistens nach den Prüfungen geht man gerne feiern und gerne gemeinsam die Sau rauslassen. Und so war es das. Nach unseren letzten Prüfungen äh, waren wir gemeinsam hier ums Hochschulgebäude rum äh, gemeinsam feiern und haben dann kurzerhand einen Flug nach Mallorca gebucht und sind dann am nächsten Tag um 13 Uhr am Flughafen gestanden. Äh, mit einem kleinen Kater, aber es hat Spaß gemacht. Also solche Geschichten ja, erlebt man nur, wenn man studiert, äh, gemeinsam feiern kann und einfach ja, gemeinsam Spaß hat hier.